Und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video direkt vom Gardasee, würde ich sagen. Ganz genau. Um noch genauer zu sein, Coast Trail. T -t -t -t -t Trail. Wir sind wieder am Weg den Altissimo rauf. Los, los jetzt. Ah oh ja, wir müssen uns beeilen. Wenn ihr mir etwas mitbringen würdet, welche Farbe würdet ihr wählen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Kies. Weil dieser Herr, hat sich da hat etwas schwierig mit der Auswahl. Gardasee kann was. Ja, dein Rad quietscht. Ich habe den Vögelchen-Simulator eingebaut. Jetzt kommt der richtige Ausblick. Ja, ja, deswegen habe ich ja noch an. so. leider geil. Immer wieder. Blick über die Olivenbäumchen gerade überholt worden, aber heute müssen wir ja auch nicht Akkus fahren. Haben wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen können. Hat der eine gleich einen Handschuh weggeschmissen vor lauter Schreien. Jetzt sind hinter uns. wieder vorne weggefahren. Ich liebe Wettkämpfe. Was <lacht> Zeitumstellung und Monat später merkt man gleich beim Sonnenstern. Wir boosten jetzt, weil wir es können. Mega Ausblick von diesen Aussichtsfelden. Jetzt ist schon so spät, es ist auch nicht mehr viel los. Da wird noch gekraxelt. das Einzige es ist es ganz schön windig, das ist normalerweise nicht mehr so spät, aber morgen soll es ein bisschen schlechter werden, hoffen wir nicht zu schlecht. Jiha! damit geht schon ab auf den Trail, der die vereint für mich ja absolut alles was man sich wünscht. Italienisches Lebensgefühl gepaart mit diesem genialen Essen und dann auch noch die super schönen Trails. Ein bisschen schwierig sind sie zugegebenermaßen. Der hier bewegt sich so zwischen S2 und S3 mit Absturzgefahr, bei den coolen Platten, wo man den genialen Blick über den See hat. Ich meine, im fünften kann man da ja auch mal ein paar Meter schieben. Ansonsten, wenn man jetzt noch nicht ganz so fit auf dem Bike ist, würde ich eher sagen, fahrt Richtung Tremalzo, fahrt vielleicht Bratiguiil oder sowas, also, Da ist vielleicht die Seite vom Altissimo nicht perfekt für euch, aber für alle anderen, die sich fit fühlen auf dem Bike Altissimo, Mega-Trails, mega-Aussicht und ja, wer will, kann sich da 2.000 Meter am Stück bergauf quälen. Ich denke wirklich, da ist für jeden etwas dabei und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, schon weiter unten einzusteigen. Beim Coast Trail hat man den ersten Einstieg nach ca. 800 Höhenmeter, den normalen Einstieg bei ca. 1000, 1050 Höhenmeter und da könnte man natürlich auch weiter bis zum Gipfel des Altissimo sich dann über den 601er runterschlängeln, bis zum Aquadoro zu sein, ist dann noch erlaubt und dann eben auf den Coast Trail abnehmen oder ein paar Höhenmeter drüber auf den de Diaul, dem ehemaligen Geil Trail auch mega schön, also von dem her ein ein absolutes Trail Highlight. Ich liebe es. laughing Und das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist zum Beispiel genau eine dieser Stellen. Ja, ich bin die schon gefahren. Sogar schon, wo ich alleine unterwegs war. Manchmal fühlt man sich da einfach voll sicher. In dem Fall habe ich es jetzt nicht gespürt. Nico schon, der ist voll durchgefetzt. Und da ist halt so sehr steil, sehr rutschig und mit ganz viel Geröll, was da immer drin liegt. Und von dem her, entweder man sieht die Line oder man sieht sie nicht, würde ich behaupten. Und ja, es ist natürlich cooler, wenn man es schafft, aber mein Gott, manchmal klappt es halt nicht. Ja, der ja, taucht dann da runter, der Sprummer. Verdienter Abschluss nach dem Biketag. Danke. Hey, hey, hey. So nicht. <lacht>